Ich begrüße Sie im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg hier aus Stuttgart zu unserer heutigen Veranstaltung am 1. Mai 2020. Trotz äh, Corona-bedingter Absagen aller Mai-Demonstrationen und Kundgebungen durch den DGB haben wir ja heute, so konnte man es zumindest in sozialen Medien auf die Schnelle entnehmen, haben in vielen Städten politische, kämpferische und kreative Straßenaktionen stattgefunden, ähm, die ja auch durchaus alle im Einklang mit den sinnvollen und wichtigen Infektionsschutzmaßnahmen standen. Und ich denke, es ist ermutigend zu sehen, dass sich Mittel und Wege finden lassen, auch trotz Corona politisch handlungsfähig zu bleiben und sogar traditionelle und manchmal etwas ritualisierte Abläufe, wie sie ja schon manchmal am 1. Mai der Fall sind, entsprechend innovativ anzupassen. Und ja, genauso innovativ ähm, wollen wir heute mit der politischen Bildungsarbeit umgehen, die ja auch am 1. Mai nicht fehlen darf. Und entsprechend findet diese Veranstaltung heute als Videokonferenz statt. Und ja, parallel schalten wir auch eine Live-Übertragung auf Facebook, um so unseren Kreis von Zuschauerinnen und Zuschauern noch weiter zu vergrößern. Ja, und in dem Sinne begrüße ich Sie oder begrüße ich euch zu unserer Veranstaltung mit dem Titel Mobilitätswende und Arbeitszeitverkürzung Elemente einer klassenkämpferischen Klimapolitik. Das Thema Mobilitätswende, also die sozial-ökologische Umwälzung unseres Verkehrssystems, das ja zu einem der größten Emittenten von klimaschädlichen Treibhausgasen gehört, ist für, alle, für uns alle relevant und für uns in Baden-Württemberg sind es aber gleichzeitig auch noch sind wir auch gleichzeitig noch mit der Frage konfrontiert, dass, es, dass wir es mit einer sehr mächtigen Autoindustrie zu tun haben, die ein großer Wertschöpfungsfaktor ist, und in dem Automobilcluster, wenn ich da mir eine aktuelle Studie zu Hand nehme, da arbeiten äh, 468.500 Beschäftigte ungefähr. Und das stellt für uns natürlich auch die Frage, was, was passiert mit diesen Leuten, was passiert mit den Arbeitsplätzen. Und deshalb wollen wir uns auch mit der Frage der Arbeitszeitverkürzung beschäftigen, als einer, einem der möglichen Auswege und einer der möglichen Maßnahmen, um diesen dieser, Widerspruch aufzulösen. Ähm, ich freue mich, ähm, Ihnen oder euch unsere Referentinnen und Referenten vorzustellen unsere Gäste ich begrüße einerseits Margareta Steinbrücke sie ist uns aus Bremen zugeschaltet Margareta ist Sozialwissenschaftlerin mit Schwerpunkt auf Arbeitszeit und Geschlechterforschung sie war viele Jahre lang bei der Arbeitnehmerkammer in Bremen beschäftigt und koordiniert heute die Kampagne Arbeitszeit verkürzen jetzt und ist aktiv in der ATAC, ATAC, in der AG von Attac Arbeit fair teilen Herzlich willkommen, Margareta. Ja. Ähm, und auch dabei ist Stefan Kohl. Stefan war ähm, viele Jahre im Betriebsrat bei VW in Wolfsburg und äh, auch Mitglied in der Tarifkommission für VW, der IG Metall. Heute ist Stefan unter anderem aktiv im, als Koordinator des Gesprächskreises der Rosa-Luxemburg-Stiftung mit dem Titel Zukunft, Automobil, Umwelt, Mobilität, kurz Zaum, also eine Arbeitsgruppe, die sich intensiv mit Fragen einer sozial-ökologischen Mobilitätswende beschäftigt und eben auch in diesem Zusammenhang mit der Frage der Arbeitszeitverkürzung. Außerdem ist er in der Partei Die Linke aktiv, unter anderem im Landesvorstand in Sachsen-Anhalt und in der LAG Betrieb und Gewerkschaft, ähm, ähm, sowie ebenfalls in der ATAG, äh, AG Arbeit, verteilen, sowie Margareta auch. Stefan ist uns aus Magdeburg zugeschaltet. Stefan, herzlich willkommen, schön, dass du auch dabei bist. Ähm, ich würde vorschlagen, dass, ähm, bevor wir einsteigen, ähm, würde ich noch ein paar technische Sachen erklären zum, zum Ablauf der Veranstaltung und zu, auch ein paar technische Details eingehen. Ich würde meinen Kollegen jetzt bitten, eine, euch eine Folie zu zeigen, anhand derer ich das vielleicht besser erklären kann. Hier sehen wir das Startbild, nochmal den Titel der Veranstaltung und auf der nächsten Folie haben wir dann hier die paar, was zum Ablauf und zu technischen Details. Zunächst mal würde ich euch bitten, dass ihr während dem ersten Teil der Veranstaltung zunächst eure Kameras und eure Mikrofone bitte auslasst und zwar so lange, wie, wie diese Veranstaltung live auf Facebook übertragen wird. Die Veranstaltung selbst hat grundsätzlich praktisch drei Teile. Ähm, zunächst machen wir ein circa 40-minütiges moderiertes Gespräch mit Margareta und mit Stefan. Ähm, Im Anschluss daran wird es sozusagen eine erste Fragerunde geben und zwar mit Fragen, die ihr als Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, per Chat Entweder im Chat hier in Zoom oder in der äh, Kommentarfunktion bei Facebook äh, ähm, in die Runde gebt. Meine Kollegen Alexander Schlager und Philipp Frei würden im Hintergrund die Fragen sortieren und ähm, sie nachher sich nachher einschalten und sie unseren Referentinnen und Referenten stellen. Ähm, das moderierte Gespräch und die erste Fragerunde würde auf Facebook live übertragen werden und danach würde der Livestream abgebrochen werden, sodass ihr danach der Livestream abgebrochen ist, die Möglichkeit habt, euch selber innerhalb von Zoom zu Wort zu melden ähm, und eure eigenen Diskussionsbeiträge und Fragen einzubringen. Ähm, für alle, die das noch nicht sind, das können, kann man natürlich nur machen, wenn man auch mit hier in der Zoom-Konferenz äh, drin ist. Da könnt ihr euch in diesen auf diesen Link, der gerade eben kurz mit der Maus äh, angezeigt wurde, auf den, den, auf den könnt ihr klicken und werdet dann eben auch in die Zoom-Konferenz geleitet. Ähm, falls ihr euch das könnt, ihr euch entweder jetzt notieren oder ihr geht auf die Website, wo die Veranstaltung angekündigt ist, oder in die Facebook-Veranstaltung, da findet ihr ebenfalls den Link. Aber wir werden diesen Link auch nachher nochmal, bevor der Livestream endet, auch nochmal zeigen. Genau. Ähm, später im dritten Teil, wenn ihr euch dann persönlich zu Wort melden könnt, dann würden wir einfach bitten, dass ihr euch kurz meldet, ähm, entweder indem wir in der rechten, der, im rechten Rand des Bedienfelds von Zoom, auf den Knopf Handheben klickt oder indem ihr einfach in den Chat ein Sternchen-Symbol schreibt. Das würden wir dann einfach als eine Meldung werten und würden euch dementsprechend auf die Rednerinnenliste setzen. Wenn ihr euch gemeldet habt und dann dran seid, wird die Moderation äh, eure Kamera und euren Ton freischalten und dann könnt ihr eure Fragen stellen. Genau. Und äh, jetzt so viel zur Technik und ich würde sagen, wir legen los und ähm, ja... Stefan, soweit ich weiß, bist du ja auch engagiert in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit und daher bietet sich für mich hier als Einstieg die Frage an, was, hat's eigentlich mit, was hat eigentlich Arbeitszeitverkürzung mit dem 1. Mai historisch zu tun? Sorry. Also der Kampf um den acht stunden tag ist sozusagen äh, konstitutiv für den 1. Mai als Kampftag der Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse. Im Mai 1886 in Chicago gab es eine große Demonstration oder große Demonstrationen, also viele Tage Kämpfe um den Acht-Stunden-Tag und ähm, es gab an diesem 1. Mai 1886 ein Massaker seitens der US-amerikanischen Nationalgarde auf dem Hollmarkt in Chicago sind viele Menschen verletzt und einige auch tödlich verletzt worden in diesem Kampf um den acht stunden tag also sozusagen um Befreiung von der Arbeit. Und das war der Ausgangspunkt dafür, dass der 1. Mai zum internationalen Kampf und Feiertag der Arbeiterinnenklasse weltweit erklärt worden ist. Und deshalb, und deshalb ist seither mit dem 1. Mai immer auch der Kampf um Arbeitszeit verbunden. Du sagst jetzt, hattest gesagt, Befreiung von der Arbeit. Inwiefern oder warum würdest du sagen, war der Arbeit? Arbeitszeitverkürzung oder der Kampf um die Reduktion der Arbeitskraft ist schon immer eine zentrale Forderung der Arbeiterinnen? Naja, es gibt in den Arbeitsverhältnissen, also Arbeitsverhältnisse sind ja ungleiche Verhältnisse, weil der Arbeitgeber, der Unternehmer, der Fabrikant, wie immer man das nennen will, sozusagen in der strukturell stärkeren Position ist. Der kann produzieren oder produzieren sein lassen, kann die Fabrik aufmachen oder zumachen. Und ähm, der Kampf um die Arbeitszeit ist äh, immer ein Kampf darum gewesen, möglichst wenig Zeit fremdbestimmt äh, zu werden in seinem Leben. Also Arbeitszeit ist ja Lebenszeit, geht ja von unserer Lebenszeit sozusagen ab oder ist Teil unserer Lebenszeit und äh, natürlich möchte jede Person, möchte jeder Mensch gerne möglichst selbstbestimmt leben. Das geht aber nicht, wenn man dem Direktionsrecht äh, eines Fabrikherren oder eines Verwaltungsvorgesetzten oder sonst irgendwie unterliegt. Und deshalb ist der Kampf um eine Reduzierung der Arbeitszeit eigentlich von Beginn an, der, also vom Beginn der organisierten Arbeiterbewegung an äh, ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Kampfes von Gewerkschaften und Arbeiterinnen und Das heißt, wenn es einer der konstitutiven Bestandteile ist, wie du sagst, dann hat es ja sicherlich, es wurden auch schon ein paar angedeutet, ein paar massive Auseinandersetzungen um Arbeitszeitverkürzung gegeben und was die, die den Ursprung des 1. Mai genannt, die Haymarket, Market Riots in, in den USA und was, was würdest du sagen, wenn, man, wenn das wenn das so ein, so Kämpfe von so großer Bedeutung waren, was können wir aus den vergangenen Kämpfen um die Arbeitszeit für, für heute oder für die Zukunft, für unsere Gegenwart lernen? Naja, 1868 Kampf um den Acht-Stunden-Tag, das sind jetzt über 130 Jahre her. Das macht, glaube ich, die erste große Dimension deutlich. Wir brauchen einen sehr, sehr langen Atem. Also der äh, Kampf um Arbeitszeit ist noch ungleich härter als der Kampf um Entgelt, also Entgelt, Erhöhung, Tarifrunden, diesbezüglich gibt es in Regel sehr regelmäßigen, oft auch kurz, kürzeren Abständen, also besser nicht länger als ein Jahr, manchmal zwei Jahre oder so. Aber die Kämpfe um Arbeitszeit finden in viel größeren Zeiträumen statt. Also, das sind Intervalle von mindestens 10, 20 äh, Jahren also die letzte Arbeitszeitverkürzung, allgemeine Arbeitszeitverkürzung in der metall elektrodruckindustrie selbst liegt inzwischen über 25 Jahre zurück und seitdem hat sich nichts getan. Davor waren es auch ungefähr 25 Jahre, bis die 40-Stunden-Woche erreicht worden ist. Dazwischen gab es kleine Schritte in Richtung äh, Verlängerung Urlaub, äh, Verkürzung der Wochenarbeitszeit, also von der sechs Tage Woche auf die fünf Tage Woche. Und, ähm, aber seit 130 Jahren ist sozusagen der acht Stunden Tag ähm, der Fixpunkt dabei. Und in Deutschland im Übrigen erst ähm, eingeführt worden im Ergebnis der Novemberrevolution 1918. Also inzwischen auch schon wieder 100 Jahre her. Und in diesen 100 Jahren hat sich diesbezüglich, also acht Stunden Tag als Norm, nicht viel getan, also Wochenarbeit, Zeitverkürzung, Urlaubsverlängerung, ja. Also das Erste und Wichtigste in dem Zusammenhang, glaube ich, ist, dass wir einen sehr, sehr langen Atem brauchen, unsere Forderungen sehr gut begründen müssen und uns auf härtere Auseinandersetzungen in diesem Zusammenhang noch einstellen müssen, als wenn es nur in Anführungszeichen um Endkett gehen würde. Ja. Vielen Dank, Stefan, für diesen erstens kurzen historischen Abriss und auch für die, die Einschätzung, wie, wie zäh das Ringen um eine Arbeitszeitverkürzung ist oder was einen vielleicht zu der Schlussfolgerung bringen könnte, dass es eines der Elemente ist, die man gegen in einem kapitalistischen System sehr, sehr schwer nur erreichen kann. Ähm, gleichzeitig gibt es ja sicherlich auch noch viele andere ähm, sagen wir mal, Schranken oder sehr schwer überwindbare äh, Schranken im kapitalistischen System, ähm, wie zum Beispiel das, der Zwang zur, zur Ausweitung der Produktion zum Wachstum. Und gleichzeitig ist es ja dabei wiederum so, dass wir jetzt in einer Situation in wo wir hier gleichzeitig ähm, bei, bei der Reduktion der Treibhausgasemission zum Beispiel uns ins Bewusstsein gekommen ist, dass wir da gar nicht so viel Zeit haben für eine Politik, die, für die wir dann so langen Atem brauchen. Ähm, man vergisst ja, hat es ja schon fast wieder vergessen, weil die äh, Corona-Pandemie jetzt alle Aufmerksamkeit absorbiert. Aber in dem vergangenen Jahr, unter anderem ein bisschen davor, hat ja eine der beachtlichsten äh, sozialen Bewegungen der letzten Zeit ähm, äh, ist auf die Bühne getreten und ähm, beachtlich auch deswegen, weil sie so stark von Jugendlichen getragen wurde. Also ich spreche von Fridays for Future und äh, allem, was zu dieser, diesem Konglomerat von Bewegung dazugehört. Ähm, und dieser Bewegung ist es ja wie selten zuvor gelungen, den Anspruch an progressive Politik zu formulieren, dass sie eben dazu geeignet sein muss, die Klimakatastrophe abzuwenden. Ja, und in diesem Zusammenhang wollte ich jetzt marieta dich etwas fragen und wollte da zu der Frage übergehen, ähm, in welchem Verhältnis steht für dich denn die ökologische Nachhaltigkeit äh, und die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung, für die du dich ja auch unter anderem bei Attac und überhaupt schon viel länger in deinem Leben einsetzt. Ja, also da gibt es ganz enge Zusammenhänge, die aber bisher in den Kämpfen um Arbeitszeitverkürzung eigentlich wenig Beachtung gefunden haben. Es hat zwar mal vor ungefähr 30 Jahren, so lange ist das schon wieder her, in den Gewerkschaften, Arbeitskreise, Ökologie und Gewerkschaften oder Ökologie und Arbeit äh, gegeben. Die sind aber mit wenig Resonanz irgendwie wieder eingeschlafen. Jetzt, äh, wie du ja richtig sagst, durch Fridays for Future ist diese ganze Frage wirklich ins öffentliche Bewusstsein gedrungen und findet auch in den Gewerkschaften zwar unterschiedlich, aber doch durchaus auch Resonanz. Also ähm, immerhin hat die IG Metall ein großes äh, Programm oder eine Kampagne zur sozialökologischen ökologischen Transformation ja, aufgelegt, wo sie eben ökonomisch, sozial äh, und ökologisch das Ganze angehen will. Sie hat dann natürlich in erster Linie äh, die Folgen der Digitalisierung im Auge. Aber immerhin das Ökologie-Thema ähm, ist jetzt auch in der größten Gewerkschaft und mächtigsten Gewerkschaft der Welt angekommen. Das ist ja schon mal was. Ähm, also wir bei Attac äh, sehen den Zusammenhang an vier systematischen Punkten zwischen äh, Klimaschutz oder äh, Umweltschutz und äh, Arbeitszeitverkürzung. Zum einen ähm, ist natürlich die ganze Arbeit, insbesondere äh, die Industriearbeit, ein unglaublicher CO2-Emittent. Ja? Und wenn wir die Klimaziele von Paris einhalten wollen, also irgendwie, selbst wenn wir nur dieses schwächste Ziel mit zwei äh, Grad äh, nehmen, dürften wir eigentlich in hochentwickelten Ländern wie Deutschland nur noch zwischen sechs und zwölf Stunden pro Woche arbeiten. Also unser äh, Mitglied äh, Philipp Frey, der hier ja auch mit in der Organisation, äh, in der Vorbereitung äh, dabei ist, ähm, hat ja eine, kürzlich erst eine große Studie, die ecological ähm, äh, na, wie heißt es? Äh, mein Englisch. Also die ökologischen Grenzen der Arbeitszeit äh, gibt es erst auf Englisch äh, verfasst und äh, kommt da aufgrund von Berechnungen mit dem durchschnittlichen Produktivitätsniveau solcher Länder wie Deutschland zu dem Ergebnis, wenn wir das einhalten wollen, dürften wir eigentlich nur noch, also in Deutschland glaube ich, sind es ungefähr neun Stunden pro Woche arbeiten. Das klingt ja irgendwie erstmal ganz ungeheuerlich, geradezu unwahrscheinlich, aber ähm, es ist gar nicht so furchtbar neu. Wir haben äh, damals im Kampf um die 35-Stunden-Woche schon von dem Nestor der katholischen Soziallehre, Oswald von Nell-Bräuning, sagt vielleicht manchen was, ähm, haben wir schon die Ansage bekommen damals, Leute, also ihr mit euren 35 Stunden, das ist völlig hinter Mond, wenn wir auf alle Rüstungsproduktion, alle Verschleißproduktion und alle Unsinnsproduktion verzichten würden, dann könnten wir mit einer acht-Stunden-Woche auskommen bei gleichbleibendem Lebensstandard. Und das ist heute sicherlich noch wahrer als damals. Also, weil wir haben ja zwischendurch auch nach wie vor immer weitere Produktivitätsfortschritte gehabt. Also das ist der eine zentrale Punkt. Also wir brauchen dringendst Arbeitszeitverkürzung und zwar insbesondere natürlich in den ganzen klimaschädlichen Branchen, also wie Stahlproduktion, Aluminiumproduktion, Kohleförderung etc. Plastikproduktion. Aber das geht natürlich nur, wenn wir eine solche Arbeitszeitverkürzung generell für alle Branchen etablieren, weil nur so können wir die dort frei werdende Arbeit oder verloren gehenden Arbeitsplätze ersetzen durch Umverteilung ähm, der verbleibenden äh, Zeit auf alle Branchen. Ähm, damit komme ich jetzt zu dem zweiten wichtigen Zusammenhang von Arbeitszeitverkürzung und Klimaschutz. Es ist klar, wir müssen bestimmte Branchen enorm reduzieren. Also da wird sicherlich Stefan gleich auch noch sehr viel mehr zu sagen. Automobilproduktion ist ein ganz zentraler Bereich. Wir können, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, da nicht einfach so weiter produzieren wie bisher. In der Braunpole ist es ja jetzt schon sowieso evident und ganz akut. Aber wenn wir den Leuten, die ihre Arbeitsplätze dort verlieren müssen, eigentlich ja geradezu sollen, ja, wenn wir denen eine Alternative bieten wollen, dann können wir das nur, wenn wir die Arbeitszeit in allen Branchen so verkürzen, dass die dann eine reelle Chance hätten, in irgendeiner anderen Branche eine Arbeit wieder zu finden. Das geht natürlich nicht so einfach. Das bedarf dann auch großer Umschulungsprogramme und äh, wird sicherlich äh, eine Weile auch dauern. Aber im Prinzip ist eine sogenannte Just Transition, also eine ähm, ökologische Transformation, die aber die äh, Interessen der Beschäftigten mit berücksichtigt, nur möglich mit so einer radikalen Arbeitszeit für alle. Und ähm, also die Acht-Stunden-Woche werden wir wahrscheinlich nicht sofort schaffen, aber wir äh, als attack äh, AG Arbeit verteilen plädieren ja dafür wenigstens die 30-Stunden-Woche für alle mit vollem Lohnausgleich. Ähm, das zumindest jetzt als Zwischenziel schon mal anzupassen. Dann gibt es einen dritten, ganz entscheidenden Punkt, wo Arbeitszeitverkürzung und ähm, Ökologie zusammenhängen. Und zwar ist das die Frage eines ökologischen Lebensstils. Also die Umorganisation der Produktion, die politische Regulierung, was produziert wird und wie ist die eine Geschichte. Aber gleichzeitig brauchen wir natürlich auch eine ökologische Transformation unseres eigenen Lebens. Also wie wir leben und wie wir konsumieren. Und äh, wenn wir das, was einfach dringend angesagt ist, nämlich einen Lebensstil pflegen wollen, in dem repariert wird, statt weggeschmissen, in dem recycelt wird, statt immer Neues anzuschaffen, äh, in dem geteilt wird, in dem teilweise auch äh, Grundnahrungsmittel äh, vielleicht auch selber wieder angebaut werden zum Teil. Und vor allem, wenn wir auch die ganze äh, nicht bezahlte und ähm, nicht industrielle Arbeit, nämlich also die ganze Sorgearbeit, wenn wir die anständig betreiben wollen, dafür brauchen wir, für all das brauchen wir Zeit. Und das bedeutet, wir dürfen überhaupt nicht mehr so viel Zeit für Erwerbsarbeit aufwenden, weil wir die für die andere brauchen. Ja? Ähm, selbst bei sowas wie Reisen, das wird ja jetzt gerade in Corona-Zeiten äh, irgendwie erzwungen, aber auch für ein ökologisch vertretbares Reisen brauchen wir viel mehr Zeit. Also um im Zug nach Barcelona zu kommen, brauche ich mehr Zeit als eine äh, Flieger. So. Also... Ähm, ein solcher ökologischer Lebensstil braucht einfach mehr Zeit. Also wir haben eine tolle Vordenkerin für diese ganzen Fragen. Das ist Adelheid Bisecker. Das war die erste Professorin für Ökonomie an der Uni Bremen. Die hat immer gesagt, Leute, wir haben gar nicht so viel Zeit, um so viel Erwerbs zu arbeiten. Das geht gar nicht. Wir brauchen die wirklich für was Wichtigeres. Was sich ja jetzt in Corona-Zeiten übrigens auch zeigt, dass es wirklich viel wichtigere äh, Sachen gibt. Ähm, ja, und damit komme ich zum vierten Punkt, wo Ökologie und Arbeitszeitverkürzung engstens zusammenhängen. Und zwar ist das in meinen Augen, äh, die wir brauchen im Grunde eine völlig neue Bewertung dessen, was wichtig ist und was wichtig ist eigentlich wir unter Wohlstand verstehen. Im Moment wird ja unter Wohlstand oder unter Reichtum verstanden, man hat viel Geld und viel Güter, also viel Konsumgüter. Wir müssen aber, wenn wir das irgendwie hinkriegen wollen, einen völlig anderen Begriff von Wohlstand und von Reichtum entwickeln. Und da würde eigentlich der Begriff oder die Idee, des Zeitwohlstands im Zentrum stehen müssen. Also Marx hat ja äh, die Zeit äh, mal so definiert, Zeit ist der Raum menschlicher Entwicklung. Und an anderer Stelle hat er gesagt, der wahre Reichtum einer Gesellschaft ist die frei verfügbare Zeit, weil die ist der Raum, wo sich Menschen entwickeln können, ihre kreativen Fähigkeiten, die jeder Mensch hat, und auch ihre menschlichen Beziehungen zu anderen. Ohne Zeit geht das nicht. Und deswegen, äh, ein Stückchen zeigt sich das ja auch jetzt in Corona-Zeiten. Äh, das ist natürlich sehr verschieden, äh, wie das wahrgenommen wird. Aber bei Menschen, die sich jetzt keine ganz unmittelbaren Sorgen machen müssen. Und bei Menschen, die jetzt nicht zu viert in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen ein bisschen Platz haben, ist es zumindest eine ähm, Erfahrung, dass äh, die Zwangs-Arbeitszeitverkürzung äh, äh, jetzt auch ein Stückchen genau diesen Raum, äh, die Erfahrung mit diesem Raum von Zeit äh, auch bietet. Und ich glaube, wir müssen als Attac oder auch als Linke überhaupt dahin kommen, dass wir die ganze Debatte um sozial-ökologische Transformation mit diesem neuen Begriff von Reichtum ja. ja. Margarete, vielen Dank für diesen sehr systematischen und umfassenden sozusagen Einblick in dieses Denkgebäude. Ich denke, das war sehr gut nachvollziehbar mit diesem Kerngedanken, dass quasi aus ökologischen Gründen die Produktion und damit auch die verbundene Arbeit reduziert werden muss, dass Sie umverteilt werden muss, dass sie aber global reduziert werden muss, sodass eben auch das, was umverteilt werden muss, auch in den Dienstleistungen, sage ich jetzt, nehme ich mal an, zum Beispiel, ähm, ja. aufgefangen werden kann. Ähm, ich wollte jetzt trotzdem noch eine Nachfrage stellen. Also, es gibt ja immer diese, also oft die, die Losung sozusagen, äh, Arbeitszeitverkürzung bei, bei, vollem, bei vollem Lohnausgleich. Ähm, wie, wie würdest du denn jetzt in diesem Zusammenhang eigentlich? Bewerten. Also natürlich ist ein wesentlich größer Freizeitraum, der dadurch zur Verfügung steht. Und gerade auch jetzt ohne jemandem Unrecht zu tun zu wollen, man findet manchmal ein bisschen diese Argumentation, ja gut, wenn jetzt die Leute dann irgendwie mehr Freizeit haben und höhere Löhne auch noch, dann ist es ja ökologisch, dann kaufen die sich mehr Autos und fahren, verreisen mehr, fliegen mehr weg. Und könntest du vielleicht nochmal auf diesen auf diese Figur ein bisschen eingehen und, und auch auf die Frage, wie, wie hältst du es mit dem, mit, dem Lohn, äh, bei, mit dem vollen oder mit dem Lohnausgleich bei Arbeitszeitverkürzung? Mhm. System sozusagen? Ja, also äh, wir vertreten als Attac schon äh, den vollen Lohnausgleich für alle. Allerdings, ähm, ich persönlich finde, dass äh, es durchaus äh, denkbar wäre, da zu staffeln. Also die unteren und mittleren Lohngruppen brauchen einen vollen Lohnausgleich. Das geht nicht anders, weil wir haben einen gigantischen Niedriglohnsektor, da kommt man jetzt schon äh, überhaupt nicht mit äh, über die Runden. Also die Leute brauchen den vollen Lohnausgleich. Äh, in den oberen äh, Kategorien, also weiß ich, vom Lehrer angefangen aufwärts, da könnte man auch äh, auf einen Lohnausgleich verzichten oder einen Teillohn ausgleicht, würde es auch tun. Ja. Das Argument, dass die Leute, wenn sie dann mehr Zeit hätten, die nur dazu nutzen würden, noch mehr Unsinn zu treiben oder zu konsumieren. Also ich glaube, dass das ist ein generelles Problem, aber das Problem haben wir so oder so. Und das wird sich nicht grundlegend dadurch ändern, dass die Leute äh, weniger Arbeitszeit haben. Also das glaube ich nicht. Im Übrigen. Ähm, die Löhne sind halt für viele Menschen, also ja auch in den ganzen Pflege- und äh, Gesundheitsberufen äh, so niedrig. Also wenn du eine Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich da machst, bedeutet das ja nur, dass die Leute genauso wenig Geld haben wie jetzt. ja? Nur, dass sie kürzer arbeiten dafür. Also sehe ich nicht, dass die jetzt irgendwie gigantisch viel mehr konsumieren können damit. Aber es ist natürlich ein grundlegendes Problem. Also, was machen die Menschen mit ihrer mehr freien Zeit? Also, Oskar Negt hat damals im Kampf um die 35-Stunden-Woche schon mal die äh, sehr kritische Frage gestellt, könnte es sein, dass die Gewerkschaften den Kampf um die Arbeitszeitverkürzung gewinnen, aber den Kampf um die Köpfe verlieren? Das heißt also, dass die Menschen dann eben mit ihrer mehr freien Zeit halt tatsächlich weiter konsumieren, weiter nach Malle fahren, weiter... Ähm, RTL gucken und so weiter. Ne? Das ist ein Problem. Aber das Problem haben wir auch so schon. Insofern glaube ich nicht, dass eine Arbeitszeitverkürzung da was Grundlegendes ändert. Aber äh, die Definition von Bedürfnissen, darüber zu diskutieren, was sind denn eigentlich vernünftige Bedürfnisse, wenn man so will, das ist eigentlich die richtig schwierige Debatte, glaube ich in der ganzen Transformationsdiskussion. Das werden wir ja mit dem Auto. Äh, Stefan kann dazu ja vielleicht auch noch einiges sagen. Da ist es am, in Deutschland am aller schwierigsten. Ja. Oh, vielen Dank, Margarete, auch für die umfassende Antwort auf die Nachfrage. Genau. Was, was, ist, was sind die Bedürfnisse? Das war ja der vierte Zusammenhang, den ich auch eingangs erwähnt hattest. Dankeschön. Ähm, ich würde vorschlagen, nachdem wir jetzt sozusagen eine eher breite sozusagen eine Systematik äh, gehört haben, dass wir uns da in diesem Verhältnis von Arbeitszeit, Arbeitszeitverkürzung, Löhnen und Klimaschutz in einen konkreten Fall vornehmen. Und auch zwar den Fall, der ähm, eben auch im Titel dieser Veranstaltung angedeutet ist, ähm, der eben, wie, wie schon gesagt, hier in Baden-Württemberg äh, äh, uns als progressiven Akteuren auch äh, ein bisschen wie ein Stein im Magen liegt oder zumindest äh, einige Beschäftigung äh, äh, bedarf. Der größte Arbeitgeber ist Mercedes, ja. Genau, richtig. Nehmen Kann wir auch. So Autoindustrie cool. vor. Ähm, deutsche Leitindustrie unter ökologischen Aspekten äh, und Nachhaltigkeitsaspekten spielt aber keine gute Rolle. Stefan, du warst äh, lange Jahre auch Beschäftigter, ich, soweit ich weiß, und eben Arbeitnehmervertreter in der Autoindustrie. Und ähm, inwiefern ist für dich die Debatte? zum Zusammenhang von Arbeitszeitverkürzung und ökologischer Nachhaltigkeit äh, auch für die Autoindustrie relevant. Ich würde gerne noch eine Bemerkung zu der vorherigen äh, Debatte machen, was die Geschichte der Arbeitszeit ähm, betrifft. Ähm, es ist, ist, glaube ich, wichtig, wahrzunehmen, dass äh, die Verkürzung der Arbeitszeit kein linearer Prozess ist sondern das ja immer mit Rückschlägen auch behaftet gewesen ist. Also einmal ein, einmal erreichter Standard ähm, muss immer wieder verteidigt werden. Das kann dann möglicherweise am besten dadurch, dass weitergehende Forderungen gestellt werden. Aber wir erleben gerade wieder, dass der äh, Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil die, das Arbeitszeitgesetz, eine Verordnung zum Arbeitszeitgesetz verabschiedet hat oder erlassen hat, Verordnungen werden ja erlassen, eine Verordnung erlassen hat, wonach die tägliche Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden ausgedehnt werden kann. Und, ähm, an so, und äh, also auch am Wochenende, am Sonntag und Feiertagen gearbeitet werden kann. Das ist natürlich ähm, äh, ganz heftig in dieser Krisensituation, wo es auch keine ausreichende Möglichkeit gibt, dagegen zu protestieren. Und äh, wir müssen jetzt aufpassen, dass das nicht, wie bereits in Österreich geschehen, zu einem allgemeinen Standard wieder wird. Äh, das heißt also, äh, ich wollte damit nur deutlich machen, dass ein einmal erreichter Erfolg nichts ist, woraus wir uns ausruhen können, sondern dass wir solche Positionen immer verteidigen müssen. Und äh, in dem Zusammenhang, ich wiederhole das, äh, ist eine weitergehende Forderung, gegenüber den Anmaßungen des Kapitals oft auch das beste Mittel, um den erreichten Standard nicht zu äh, gefährden. Nun äh, zu deiner Frage, äh, Filippo, also was äh, Mobilitätswende, Automobilbau im weiteren Sinne ähm, mit äh, dem Thema Arbeitszeit zu tun hat. Ähm, also über das Auto als äh, ein wesentlicher Motor von Industrialisierung äh, in allen äh, industrialisierten Ländern ist vielleicht auch noch zu reden. Äh, ich möchte aber zunächst mal auf die ähm, Überschwemmung äh, von vielen äh, Ländern, Regionen mit Autos äh, zu sprechen kommen. Also ich glaube inzwischen gibt es 1,2 Milliarden Autos, die auf der Erde bewegt werden. Jedes Jahr werden 100 Millionen Autos, 100 Millionen Autos neu zugelassen. Also, es werden auch welche abgemeldet. Selbstverständlich, das ist nicht die absolute Steigerungsrate, aber doch ein erheblicher Teil der absoluten äh, Steigerungsrate. Und ähm, wir haben äh, in der Geschichte der, der Automobilindustrie immer wieder Perioden gehabt von Aufschwung und Abschwung. Also die ganz normalen Krisenzyklen, die sich auch in der Automobilindustrie widerspiegeln. Und mit den gleichen Ursachen wie in allen anderen Industriebereichen auch. Also Überkapazitäten, Konzentration, Konkurrenz und Konzentration, Vernichtung von Kapazitäten und dann wieder sozusagen ein, Aufschwung. Ähm, gegenwärtig stellt sich das in der Automobilindustrie etwas anders dar. Ähm, wir haben jetzt es inzwischen mit einem ziemlich langen Stagnationsprozess äh, zu tun, was die Absatzmöglichkeiten äh, der Automobilindustrie äh, betrifft und seit gut zweieinhalb, fast drei Jahren auch mit ähm, der Tendenz, dass das Wachstum nicht mehr gelingt, sondern dass es sogar Rückgänge gibt, also im Verkauf, in der Zulassung, im Absatz von Autos. Das hat mit, der, mit Corona und mit der gegenwärtigen Situation überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern das gab es schon in den Jahren 18, 19 und auch in den ersten Wochen und Monaten des Jahres 2020, im Januar, hat ein erster äh, sogenannter Autogipfel äh, ähm, der Bundesregierung stattgefunden. Da ist schon über Kurzarbeit geredet worden und Kurzarbeit, Verlängerung von Kurzarbeit vereinbart worden. Da war von Corona noch überhaupt nicht die Rede. Und jetzt haben wir die Situation, dass Corona sozusagen diese Absatzschwierigkeiten natürlich verschärft und beschleunigt. Und die Frage ist also, was ist die Alternative für diejenigen, die jetzt in der Auto- und Zulieferindustrie sozusagen vor die Tür gesetzt werden? Also alle großen Autokonzerne haben Personalabbauprogramme in riesigen Größenordnung. also Volkswagen hat beispielsweise angekündigt, in Deutschland 20.000 Arbeitsplätze abzubauen. Mercedes hat, glaube ich, von 10.000 geredet, bei BMW wird von 5.000 oder 6.000 geredet. Ähm, von den ähm, Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern ganz zu schweigen, das waren Hunderttausende, die sind überwiegend schon nicht mehr äh, in den Betrieben drin. Und in der Zulieferindustrie, wenn man von den drei großen äh, Betrieben oder Konzernen, Conti, ZF und Bosch absieht, dann ist es dort nicht nur Personalabbau, sondern dann ist es oft schon die Frage, dass die Betriebe gar nicht mehr produzieren können, weil die großen Automobilkonzerne sozusagen Insourcing betreiben, also zur eigenen Beschäftigungssicherung möglichst viele Teile selbst produzieren, die sie vor dem mal rausgegeben haben. Was ich damit sagen will, ist, dass wir äh, bereits jetzt und zwar immer noch unabhängig von Corona in einer Situation sind, in der die Arbeitsplätze im höchsten Maße gefährdet äh, sind und teilweise eben auch schon äh, liquidiert werden. Wie gesagt, durch Corona wird das alles noch mal beschleunigt und ähm, verschärft. Und die Frage ist jetzt, was äh, kann man gewerkschaftlicherseits, seitens der linken kritischen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, aber auch seitens der politischen Linken tun, um ähm, naja, Angebote an die Beschäftigten in der Automobilindustrie ma äh, zu machen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Mobilitätswende nur eine demokratische äh, Bewegung sein kann, selbstverständlich nicht autoritär durchgesetzt werden kann und soll, dann kommt es mit darauf an, und das ist so einer der wesentlichen Gedanken in dem Gesprächskreis Zukunft Auto, Umwelt und Mobilität, den du ja angesprochen hast, dann ist einer der wesentlichen Gedanken, dass es darauf ankommt, den Beschäftigten Vorschläge zu machen, mit ihnen zu beraten über Angebote, was anderes produziert werden kann als nur Automobile. Wir gehen dabei von der Überlegung aus, dass Autobauen ohnehin rückläufig ist, also keine Zukunft hat, jedenfalls nicht bei Weitem, nicht in dem Maße, wie das gegenwärtig der Fall ist. Und ähm, deshalb ist eben über Alternativen nachzudenken. Ich komme jetzt mal auf einen Begriff zurück, den Margareta eben auch eingeführt hat, nämlich die Bedürfnisori Bedürfnisorientierung. Also das benötigen wir eigentlich an Mobilität? Und wir haben es ja mit der eigentlich ganz blöden Situation oft zu tun dass Menschen gar nicht freiwillig mobil sind, sondern gezwungenermaßen mobil sind. Also wenn wir einkaufen wollen, dann müssen wir irgendwo äh, an den Stadtrand fahren, auf irgendeine grüne Wiese in den Supermarkt, weil die kleinen Läden äh, alle nicht mehr da sind oder jedenfalls nicht die Angebote haben, die wir benötigen. Zur Arbeit müssen ganz viele Menschen sehr lange fahren und in dem Maße wie der öffentliche Personennahverkehr ausgebildet worden ist, gibt es oft keine Alternative zum Auto. Aber das ist eben keine freiwillige, keine schöne, keine angenehme Mobilität, sondern das ist erzwungene Mobilität und entspricht keineswegs den Bedürfnissen. Also ich glaube, Margarete hat gesagt, wir haben gar nicht so viel Zeit, uns dazu zu verschwenden, darauf zu verschwenden, und mit solchen Dingen zu beschäftigen, wenn wir selbst ein gutes Leben führen wollen. So und da ist unsere Überlegung eben, äh, dass es um äh, den Ausbau vor allem auch des äh, öffentlichen Verkehrs geht, sowohl des öffentlichen Personenverkehrs. Äh, des öffentlichen Personennahverkehrs als auch des äh, öffentlichen Fernverkehrs, also Straßenbahnen, äh, Fernbahnen und so weiter und so fort. Ähm, wir haben gegenwärtig eine Situation, dann würde ich erstmal aufzureden: Wir haben gegenwärtig eine Situation, wenn eine Stadt daherkommt und sagt, wir wollen unser Straßenbahnnetz erweitern und wollen Straßenbahnwaggons und Triebwagen bestellen, dann dauert es fünf Jahre, bis die so einen Triebwagen bekommen oder einen Waggon, weil die Kapazitäten überhaupt nicht da sind. Bombardier als einer der größeren Hersteller in Europa ist gerade dabei, seine Betriebsstätten zu schließen, weil das nicht so förderlich gewinnträchtig ist und weil es vor allem keine Planungssicherheit dafür gibt. Das heißt also, wenn systematisch in einem Zeitraum von beispielsweise zehn Jahren ein Umstieg von ähm, Automobilproduktion in Richtung Produktion für den öffentlichen Verkehr geplant würde, dann könnten dort auch entsprechende Kapazitäten aufgebaut werden und die Beschäftigung könnte nicht ganz eins zu eins, selbstverständlich nicht, aber im Großen und Ganzen sozusagen Wechseln von der Automobilproduktion hin zu der Produktion von Bussen, Bahnen, Triebwagen, alles, was dazu benötigt wird. Ich habe dazu meine überschlägige Rechnung gemacht. Wir sind gerade dabei, naja, ein bisschen aus einer überschlägigen Rechnung auch eine etwas solidere Rechnung zu machen, aber ich zeige euch das mal was da überschlägig gemacht worden ist oder was wir da überschlägig gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt oder ob ich meinen Bildschirm erstmal größer machen muss. Keine Ahnung. Also wenn du es ruhig hältst, müsste es sichtbar sein. Das will ich gerne ruhig halten. <lacht> äh, aber, ich nee, sehe, aber jetzt ist nur die Hälfte quasi. So. Wie, kommt, wie kommt das? Bisschen mehr Abstand vielleicht vom Bildschirm, dann ist mehr von dem Blatt drauf. Ah, jetzt, ne? Ja, genau. jetzt ist es gut. Vielleicht solltest du auch noch kurz die, die wesentlichen Zahlen aus diesem dir das will, ich ja gleich, das will ich ja gleich machen. Ich will nur vorher sichergestellt haben, dass ihr es sehen könnt. Jetzt kann man es gut könnt sehen. ihr sehen. Hm. Also in der Auto- und Zulieferindustrie sind gegenwärtig rund 800.000 Menschen beschäftigt. Es kursieren ganz andere Zahlen, aber bei den ganz anderen Zahlen sind dann, weiß ich nicht, ähm, Autobahnen. Städten oder sonst Lebens-, Autoversicherung und sowas alles mit drin. Aber in der Auto- und Zulieferindustrie selbst rund 800.000 Menschen, die da gegenwärtig beschäftigt sind. Wir sind jetzt in dem Prozess, in dem Überkapazitäten abgebaut werden. Dabei geht es um rund 150.000 Beschäftigte, die nicht mehr benötigt werden. Wir haben eine demografische Entwicklung, das sind im Prinzip schon vereinbarte Personalabbauprogramme in den einzelnen Unternehmen in Größenordnung von 200.000 in den nächsten zehn Jahren und es gibt den Umbau der Antriebstechnologie, also vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor und die positivsten Zahlen, Schätzungen in dem Zusammenhang gehen von 100.000 Beschäftigten aus, die überflüssig werden. Äh, andere Berechnungen äh, gehen von bis zu 400.000 Menschen aus, die durch den Umbau der, des Antriebes ähm, überflüssig werden in der gegenwärtigen Automobilindustrie. Äh, so dass wir so, Jetzt kommt der Faktor Arbeitszeit da rein, wenn für die Beschäftigten in der Auto- und Zulieferindustrie wie Arbeitszeit auf 30 Stunden gesenkt würde, würden dadurch etwa 100.000 mehr gebraucht, sodass es ein Delta von rund 350.000 Beschäftigten gäbe. Wenn man jetzt dagegen rechnet, also was für den Ausbau von Bahnverkehr, Fernbahn, Nahverkehr äh, erforderlich ist, in der Schienenproduktion mindestens 10.000 Personen, im Schienenfahrzeugbau, also Triebwagen und Personenbeförderungswagen, um die 100.000, bei den Nahverkehrs- und Bahnbetrieben selbst mindestens 50.000. Ähm, die Bundesbahn sucht händeringend Lokführer gegenwärtig. Also das ist so ein Beispiel dafür, dass äh, dieser äh, Umswitchen von einem äh, Betrieb zu dem anderen durchaus möglich ist. Ähm, also rund 50.000 äh, über Defizite im Bildungs- und Gesundheitswesen sind wir gerade am Wahrnehmen, wie dramatisch das ist. Äh, rund 150.000, sodass es einen Zuwachs von gut 300.000 Beschäftigten geben würde. Und das Delta, also der tatsächliche, das tatsächliche Minus von Arbeitsplätzen, dann vielleicht in der Größenordnung von 50.000 läge. Ich belasse das mal bei diesem Bild jetzt und sage mal dazu, in der Kohleindustrie geht es gegenwärtig um äh, 40%. Nee, 20.000 20. 20. 20. Arbeitsplätze, also direkt in der Kohle, 20.000 Arbeitsplätze in drei Revieren und dafür werden 40 Milliarden Euro ausgegeben. Ob das alles so stimmt, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Also die Zahlen stimmen erstmal. Ob das tatsächlich frisches Geld ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber wenn man das möglich macht, dann muss es doch auch möglich sein für eine sozialökologische Mobilitätswende. Geld zur Verfügung zu stellen und damit eben auch tatsächlich eine Mobilität zu organisieren, die den Bedürfnissen der Menschen äh, entspricht und die nicht nur auf Mobilitätszwänge äh, oder in deren Mobilitätszwänge eben äh, auch entfallen. Und das würde dann sozusagen zwei Aspekte befriedigen oder, oder ähm, berücksichtigen, nämlich zum einen die tatsächlichen Mobilitätsbedürfnisse und zum zweiten die ökologischen Notwendigkeiten. Also wenn Corona vorbei ist, kommt die Klimadebatte und die äh, Klimaveränderung, was wir dort anfassen müssen, ja wieder ganz brandheiß auf die Tagesordnung. Und dann spätestens werden wir feststellen, dass es mit der Automobilindustrie so wie bisher nicht weitergehen kann. Jedenfalls nicht, wenn das 1,5 Grad Ziel erreicht werden soll. So weit erstmal. Ja, vielen Dank, Stefan, für diese, dieses Skizzieren, also auch von, von, dass wir jetzt auch mal ein paar Zahlen haben, um uns die Mengen vor, vorstellen zu können. Und ich denke, wir sind ja gespannt, was ähm, diese genaueren sozusagen Vertiefungen der überschlagsmäßigen Berechnung am Ende bringen wird. Ich denke, das ist auch als wichtig als, ähm, ja, als Diskussionsgrundlage und als Handlungsgrundlage in der Argumentation jetzt für, die Auseinandersetzungen für die, für, die, ja, für die Argumente der Parteien und progressiven Kräfte. Ähm, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir, ähm, wir haben ja jetzt für zum Thema Mobilitätswende, zum Thema Zusammenhang, Arbeitszeitverkürzung und äh, Klimaschutz einfach ein paar Inputs von euch gehabt, die dann ja sicher in der Diskussion noch weiter aufgegriffen werden können. Und würde vorschlagen, dass wir ansonsten eigentlich dann recht zügig auch zu den Nachfragen übergehen. Ich wollte bloß, bevor wir jetzt zu Nachfragen übergehen, noch einen Punkt nicht unangesprochen noch mal lassen. Und zwar ist es ja jetzt so, ich meine, wir hatten diese Veranstaltung mal konzipiert, bevor die Corona-Krise zumindest in der Heftigkeit, wie sie wie sie jetzt eingeschlagen hat, eingeschlagen hat. Und jetzt haben wir ja eine Zeit, wo in euren Beiträgen ist es auch schon angeklungen, wo eigentlich sehr schnell und sehr massiv in die ja, Arbeitszeit reguliert wird und zwar auch in ganz widersprüchlichen Weisen, einerseits mit einer Art unfreiwilligen Arbeitszeitverkürzung, mit naja, mehr oder weniger Lohnausgleich, also äh, zum Beispiel durch Kurzarbeit, durch kompletten Jobverlust durch den Verlust von Aufträgen oder ja, Einkommen bei, bei Selbstständigen zum Beispiel. Und andererseits haben wir auch, die das hat Stefan, glaube ich, vorher angesprochen, auch eine riesen Ausweitung von Arbeitszeit per, per Verordnung. Also wir haben jetzt in Baden-Württemberg, in Fallen, Klinikum Ulm, dass dort eben zwölf stunden schichten angeordnet worden sind. Also da haben wir auch eine sehr widersprüchliche Entwicklung. Ich würde noch mal gerne zum Abschluss der sozusagen des Input-Teils der Veranstaltung Margarete fragen wollen. Was, was können wir denn jetzt aus der gegenwärtigen Corona-Krise hinsichtlich äh, aus dem Blickwinkel der Arbeitszeitverkürzung sagen? Können wir da was Positives draus ziehen? Sind da eigentlich vor allem Gefahren enthalten? Wie würdest du das bewerten? Naja, also einerseits kann man da durchaus ein paar positive Aspekte dem abgewinnen. Also äh, es zeigt ja... Äh, auch wenn es für viele, insbesondere ja auch kleine Selbstständige, ähm, möglicherweise mit dem völligen Ruin verbunden ist. Aber die, die irgendwie durch Kurzarbeit aufgefangen werden, es zeigt, dass wir mit erheblich weniger Arbeitszeit äh, irgendwie über die Runden kommen. Ja? Und äh, Kurzarbeit ist ein ähm, Instrument, was... Äh, Mängel hat. Also es ist zu niedrig. Der Lohnausgleich war ja zu niedrig. Inzwischen soll er ja auch wenigstens nach vier beziehungsweise sechs Monaten dann auf 70 oder 80 Prozent angehoben werden. Das ist für viele im Niedriglohnbereich immer noch zu wenig, aber immerhin. Also es zeigt, dass durch eine systematische Arbeitszeitverkürzung Arbeitsplätze erhalten werden können. Also von, im Prinzip zeigt es das. Ja. Und es zeigt auch, dass Leute äh, mit äh, erheblich weniger äh, Erwerbsarbeitszeit, also das machen ja nicht alle Homeoffice, ne, ähm, irgendwie auch klarkommen für eine Zeit wenigstens. Ähm, was natürlich ganz schwierig ist, also äh, abgesehen von den, äh, schrecklichen Tendenzen, die äh, ähm, Stefan ja skizziert hat. Ähm, das ist was, leider, was die Arbeitgeberverbände die ganze Zeit ja versuchen. Das ist ja nichts Neues. Die nehmen sich jetzt die Krise, um das, was äh, also Arbeitgeberverbände und äh, allen voran DEHOGA, also äh, Hotel und Gaststätten, das sind immer die Vorreiter da. Das sind auch diejenigen, die als allerletzte den Acht-Stunden-Tag übrigens eingeführt haben. Das war, glaube ich, erst 1980 rum oder so, völlig irre. Ähm, also das versuchen die die ganze Zeit. Und zwar in Deutschland, in Österreich haben sie es ja auch richtig durchgesetzt, äh, aber auch auf der Europa-Ebene, Business Europe, äh, versucht das die ganze Zeit, die europäische Arbeitszeitrichtlinie in diese Richtung, also kürzere Ruhezeiten, äh, äh, längere Arbeit, tä tägliche Arbeitszeiten, äh, eigentlich Opt-out, also man kann alles individuell sowieso canceln und so weiter und so fort. Das versuchen die schon ganz lange da auf europäischer Ebene durchzusetzen und die wittern jetzt ihre Chance. Ja. Ähm, was es aber auch zeigt, ähm, jetzt die Corona-Krise, dass äh, die ganze Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ähm, eine unglaublich dramatisch dringende ist. Ja? Ähm, also dass mit dem ganzen Homeoffice und Homeschooling, was alles nicht wirklich funktioniert, weil man kann einfach nicht gleichzeitig arbeiten und sich mit seinen Kindern beschäftigen. Das, das war immer schon eine Illusion, aber das zeigt sich halt jetzt ganz deutlich. Ähm, verweist darauf, dass wir wirklich radikal kürzere Arbeitszeiten brauchen für Eltern auch. Ja? Und zwar interessant ist, jetzt wird ja versucht, dann irgendwelche äh, Agreements mit den Betrieben herzukriegen, De facto läuft das aber dann meistens so, dass letztlich dann doch die Mütter äh, dann sich mehr um die Kinder kümmern und äh, der Mann irgendwie doch eher äh, wieder früher auf Arbeit geht und so weiter. Also es gibt einen starken Druck hin zur Retraditionalisierung auch wieder von Geschlechterverhältnissen in dieser Frage. Und deswegen sagen wir äh, bei Attac, es ist unendlich wichtig, dass wir eine kurze Vollzeit um die 30 Stunden haben, vor allem für die Männer, dass das eine neue Normalarbeitszeit wird, weil nur dann gewährleistet sein könnte jedenfalls, dass die Männer das auch für sich als eine normale Geschichte ansehen und nicht irgendwie ähm, das wieder als so eine karitative Einrichtung für Mütter und andere Behinderte äh, betrachtet wird. Ja? Also an der Stelle äh, ist auch eine wirkliche Konfliktlinie in den Gewerkschaften und mit den Gewerkschaften, weil die im Moment sich ja sehr stark auf die äh, Formen von individueller, äh, flexibler, vereinbarkeitsorientierte Arrangements irgendwie in die Richtung gehen. Also dieser Tausch auch von Freizeit gegen Lohnerhöhung, alles auf individueller Ebene und so. Das wird uns genau an der Stelle nicht weiterhelfen. Ja, vielen Dank, Maria, dass du diesen Aspekt noch reingebracht hast, ne? Arbeitszeit und die ungleiche Verteilung von Arbeit und Freizeit und von verschiedenen Aufgaben auf die Geschlechter. Ähm, bevor wir zur, zu den Rückfragen, sind mittlerweile einige Nachfragen eingegangen, äh, wollte, hat Stefan mir signalisiert, dass er genau zu dem Thema noch kurz ergänzen wollte. Er wirklich, ich wollte nur ganz kurz ergänzen zu äh, den Auseinandersetzungen, die jetzt mehr oder weniger unmittelbar bevorstehen. Äh, die Industrie, die Unternehmen versuchen natürlich die Situation für sich zu nutzen. Also Am Beispiel Arbeitszeit haben wir das eben schon etwas deutlich gemacht. Das Gleiche betrifft aber auch auf die Überwindung der Krise der Automobilindustrie zu. Ich hatte gesagt, dass die Krise also lange vor Corona begonnen hat und mit Corona nur beschleunigt worden ist. Am 5. Mai, am kommenden Dienstag, findet der nächste sogenannte Autogipfel im Kanzlerinnenamt statt. Und die Autoindustrie ist dabei, aus allen äh, Rohren sozusagen zu schießen, auf, ähm, den, auf ihren äh, Anspruch deutlich zu machen, Subventionen zu kassieren und dabei geht es wiederum um viele Milliarden. Da könnte man jetzt noch sagen, wird sowieso viel Geld ausgegeben, aber das in einer Situation, in der die Automobilindustrie nach wie vor unglaubliche Gewinne realisiert, Dividenden auszahlt und Boni ähm, auszahlt. Ich will nur ein einziges Beispiel nennen. Volkswagen hat sagenhafte Gewinnrücklagen von 100 Milliarden Euro. Ein Unternehmen, Gewinnrücklagen, freiwillige Gewinnrücklagen von 100 Milliarden Euro. Vier Milliarden davon sind im ersten Quartal 2020 realisiert worden. Und die kommen jetzt an und wollen Abwrackprämie, äh, Impulsprämie, Elektroprämie, die wollen nochmal Wirklich ganz viele Milliarden abzocken, sage ich das jetzt mal. Und selbstverständlich müssen die Kosten von irgendjemand getragen werden. Und die Unternehmen sind gerade dabei, für die, ihre Eigentümer das Geld zu holen, das wir anschließend zahlen wollen. Deshalb werden jetzt tatsächlich Weichen gestellt für die Zukunft. Filippo, ähm, dürfte ich auch noch eine äh, Ergänzung zu äh, diesem ganzen Komplex Automobilindustrie äh, machen? Äh, das, Im Grunde sind es auch drei Fragen noch an Stefan. Ähm, ja, ich würde sagen, also ich glaube, dass ich habe jetzt immer nur ein halbes Auge auf, auf das Pad, wo die Fragen eingehen. Da kommt auch noch einiges, sage ich mal. Aber wenn du, wenn du kurz vielleicht mit. So ganz kurz und präzise ja. und dann können also, wir dann auch mal gucken, was mit den Fragen alles kommt. Bitte. Ja. Also es gibt drei Aspekte, die wir da noch genauer äh, beleuchten müssen. Bei deiner äh, Bilanz, äh, was fällt weg und was könnte kommen, ist ein Aspekt noch nicht aufgetaucht, nämlich die Effekte der Digitalisierung und Automatisierung. Da werden auch noch mal ganz gewaltig Arbeitsplätze wegfallen. Das geht nicht ganz sofort, aber in zehn Jahren werden wir da noch massiv was wegfallen haben. Und dann... Äh, Nochmal die Frage der Konversion, also die Umstellung auf Busse und Bahnen statt äh, Individual-PKWs. Ähm, das würde mich mal interessieren, wie du, Stefan, das einschätzt. Also, dass das möglich ist, hat sich in der äh, Automobilindustrie in im Zweiten Weltkrieg in den USA ja gezeigt. Da wurde kratzfatz von Auto auf Panzer umgestellt. Das geht also. Oder jetzt äh, Trump, also von Auto auf Atemgeräte. Geht ja anscheinend auch. Also wie schätzt du das ein? Und die dritte große Frage, die kommt, glaube ich, im Chat auch noch mal. Ähm, äh, wie realistisch äh, können wir uns Umschulungen von Autowerkern hin zu äh, Pflegern und äh, Menschen im Gesundheitswesen und so weiter vorstellen. Gut. Ähm, Stefan, möchtest du darauf gleich antworten oder sollen wir das dann versuchen, irgendwie in der Diskussion einfließen zu lassen, je nachdem? Oder? Ich, ich glaube, es wäre ganz gut. Wir würden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt Gelegenheit geben. Ich komme auf jeden Fall irgendwann auf Genau, wir merken uns auch Margaritas Fragen. Ja, hallo. Und an der Stelle, wie gesagt, im Patch stehen mittlerweile einige Fragen drin, die von Teilnehmerinnen per ähm, Nachricht zugeschickt wurden. Ähm, ich würde jetzt kurz, an meinen, also, das heißt kurz ich würde jetzt an meinen Kollegen Alexander übergeben, der diese Fragen gesichtet hat und würde ihn bitten, da die erste ähm, weiterzugeben. Mikro, ist dein Mikro, dein Mikro, du musst noch anmachen. Mein Mikro war aus, ja, genau. Vielen Dank, Filippo, vielen Dank auch Margareta und Stefan. Die Frage ist, ob Philipp, Philipp, bist du da? Okay, weil wir uns eigentlich überlegt haben, dass er noch sozusagen ein, zwei Aspekte einbringt. Jetzt wäre er wieder da, Philipp. Genau. Ich würde nur ganz schnell zwei, zwei Fragen komplexer einbringen, weil wir schon ein bisschen fortgeschritten sind in der Zeit. Das eine war, es kamen Fragen, inwiefern Arbeitszeitverkürzung die Position der Gewerkschaften stärken. Und ähm, damit verbunden, ob nicht auch einfach viele Gewerkschaftsmitglieder halt viel arbeiten möchten und dass da auch so eine gewisse, also so ein Idealbild dahinter steckt. Also das ist ja zusammengesetzt aus verschiedenen Rückfragen, aber es wurde darauf angespielt, manche Leute sagen ja auch irgendwie 60 bis 80 Stunden hart arbeiten, nur so kommt man hoch und so, wie man das angreifen könnte. Und die andere ähm, Frage oder der Frage komplex wäre zum Thema kollektive Arbeitszeitverkürzung als gesamtgesellschaftliches Projekt. Und zwar einerseits, ähm, Margarete hatte ja vorgestellt, wie ökologische Nachhaltigkeit und Arbeitszeitverkürzung zusammengedacht werden können. Ähm, Stefan hatte die Perspektive auf ähm, die Automobilindustrie und die Beschäftigten dort. Und die Frage war, wie kann man irgendwie die Leute zusammenführen aus Klimabewegung, Gewerkschaft, Parteien, feministischer Bewegung, vielleicht auch Erwerbsloseninitiativen und so? Also wie könnte da so ein Gesellschaftsbündnis aussehen? Und dann noch, Margarete hatte ja ganz kurz die Genderdimension angesprochen, gerade im Kontext der Corona-Krise. Und da kam auch die Frage, na ja, wenn wir in der, in der industriellen Fertigung Arbeitsplätze zurückfahren und in der Care-Arbeit ausbauen wollen, gibt es da nicht auch einfach gewisse Hürden? Also kann man einfach eine Arbeit, eine Fabrikarbeit, die besonders männlich konnotiert ist, kann man die Leute einfach nehmen und direkt in der Care-Arbeit einsetzen, nach einer kurzen Qualifikationszeit. Und wie könnte man damit umgehen? Also so Stichwort auch Produzentenstolz und äh, diesen Komplex sozusagen, wie man da rangeht. Genau, das wäre so kurz aus dem Chat der Input. Die Fragen waren ja jetzt nicht spezifisch an einen der beiden gerichtet in jedem Fall. Also ich würde einfach sagen, irgendeiner, der einen Aspekt herausgreifen möchte, beginnt und der oder die andere ergänzt. Würde ich anfangen, Margareta? Ja, fang du doch mal an. Okay. Ähm, zunächst mal Arbeitszeitverkürzung ähm, als ein Instrument, auch, äh, um die Gewerkschaften zu stärken. Ähm, also in der Krise und in einer Situation, in der es eine hohe Arbeitslosigkeit gibt, sind Gewerkschaften immer schwächer als in einer Situation, in der es nahezu Vollbeschäftigung oder sehr wenig äh, Erwerbslosigkeit äh, gibt. Historisch belegbar an ganz, ganz äh, vielen Beispielen. Ökonomisch, aber, aber eigentlich auch vernünftig. Und im Sinne der äh, Beschäftigten, also wenn Angebot und Nachfrage auf den Arbeitsmarkt regeln, äh, regeln würde, dann wäre es doch völlig klar, dass gewerkschaftliches Interesse, Interesse von Arbeiterinnen und Arbeitern darin besteht, das Angebot möglichst zu verknappen, um es so teuer wie möglich zu verkaufen. Und Verknappung passiert selbstverständlich auch über Arbeitszeitverkürzung. Also je kürzer einzelne Personen arbeiten, desto geringer ist das Arbeitsangebot insgesamt und desto höher müsste der Preis für äh, die wahre Arbeitskraft dementsprechend auch sein. Insoweit ähm, ist äh, Arbeits-, Kampf um Arbeitszeitverkürzung natürlich auch ein Kampf um die Stärkung, äh, um die, äh, ja, um die Stärkung von Gewerkschaften. Und wenn wir über Stärkung reden, dann reden wir eben auch über Macht. Und es ist in der Tat eine, nicht in erster Linie eine ökonomische Frage. Unser Land, unsere Volkswirtschaft, viele Volkswirtschaften könnten sich Arbeitszeitverkürzung leisten. Die Arbeitgeber wollen es aber nicht, weil es dabei eben auch um die Machtfrage geht oder um Machtfragen. Wer hat über wen Macht? Und die Arbeitgeber wollen selbstverständlich ihr Direktionsrecht und ihr Recht, alleine darüber zu entscheiden, was, wann, wie, wo, zu welchen Konditionen produziert wird. Nicht teilen mit den Beschäftigten, mit denjenigen, die die Werte schaffen, sondern sie wollen es alleine entscheiden. Sie wollen die Macht alleine behalten. deshalb ist Arbeitszeitverkürzung eben auch und fast sogar in erster Linie eine machtpolitische äh, Auseinandersetzung, die geführt werden muss. Ähm, zu Konversion, will ich sagen, ähm, also du hast das Beispiel Rüstungsproduktion selbst genannt, das äh, ging ruckzuck relativ schnell, also von ziviler Produktion auf Rüstungsproduktion umzuschalten und umgekehrt übrigens auch, also auch von Rüstungsproduktion auf zivile Produktion wieder äh, zurückzuschalten. Ähm, also ich will vielleicht ein Beispiel nennen, dass solche Veränderungen möglich sind. Äh, bei Opel in Eisenach ist bis vor einem Jahr, sind die Kleinwagen von Opel produziert worden. Also ähm, Corsa, glaube ich, und, und Adam. Also richtige Kleinwagen. Jetzt ist das Werk von Peugeot übernommen worden oder von PSA, von den Franzosen übernommen worden und die bauen da auf einmal ein Opel Grandland. So heißt der. Der ist äh, typengleich mit dem Peugeot 3008, glaube ich. Ein Auto, das ist doppelt so groß wie die Fahrzeuge, die dort vorher gebaut worden sind. Das geht nicht ohne Probleme, aber es geht. Und ähm, es gibt nicht viele positive Beispiele von ziviler ähm, Konversion. Es gab große Debatten darum äh, in den 1980er, 1990er Jahren. Die meisten Projekte sind an der Machtfrage gescheitert, also daran, dass die Arbeitgeber gesagt haben, nee, wir machen das nicht, sondern hier wird gemacht, das was wir äh, wollen. Und deshalb geht es in dem Zusammenhang auch um eine ähm, demokratische Erweiterung sozusagen. Also ohne mehr Demokratie ob man das Wirtschaftsdemokratie nennen will oder wie auch immer, ohne mehr Demokratie, wird das nicht funktionieren. Und da bietet, glaube ich, die gegenwärtige Situation auch wieder eine Chance. Also wenn die Autoindustrie und andere Industriebereiche daran gehen und sagen, wir wollen staatliche Unterstützung haben und brauchen die, dann ähm, denke ich, muss der Staat auch, müssen wir sozusagen als Bevölkerung auch äh, insistieren, dass diese Geldvergabe mit staatlicher Einfluss verbunden ist. Natürlich mit keine Auszahlung von Boni und Dividenden oder so, aber eben auch mit dem Einfluss von ähm, Belegschaftsvertretern, von ähm, Politikern, selbst, äh, demokratisch gewählten äh, Politikern und bezogen auf die Mobilitätswende, äh, und einem Zeitraum von, ich würde mal sagen, zehn Jahren, also schn viel schneller geht es, glaube ich, gar nicht, in einem Zeitraum von zehn Jahren und mit Beteiligung, demokratischer Beteiligung von Mobilitätsräten oder von Transformationsräten oder im BGB-Programm heißt es, glaube ich, Wirtschafts- und Sozialräten, wäre so etwas äh, durchaus möglich. Ähm, das Instrument dafür bietet uns unter anderem das Grundgesetz im Artikel 1415, wo nicht nur drin steht, dass Eigentum garantiert ist, sondern eben auch das Eigentum verpflichtet, nämlich dem Allgemeinwohl und dass das Eigentum auch zum Zwecke der Vergesellschaftung enteignet werden kann. Die Vergesellschaftung wird dann nicht weiter ausgeführt, aber das ist auf jeden Fall ein... Mittel, ein ganz legales, grundgesetzkonformes Mittel, was zur Verfügung steht, um diesen Prozess äh, sozusagen einzuleiten und ähm, ja, begleitet wird das unter anderem auch von ähnlichen, äh, sehr ähnlichen gewerkschaftlichen Positionen. Im äh, Paragraph 2 der Satzung der IG Metall steht das fast wortgleich drin wie im Grundgesetz als ein Ziel von Gewerkschaftsarbeit, nämlich der Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien und die Automobilindustrie, die chemische Industrie, die Banken sind solche Schlüsselindustrien, die also auf dieser Basis auch vergesellschaftet werden können. Und damit würde auch sozusagen dieses gesamtgesellschaftliche Konzept oder der Anspruch, ein um gesamtgesellschaftliches Konzept umzusetzen, einen Weg finden. Ja, wenn ihr nichts dagegen habt, dann würde ich da gleich dran anschließen. Also die Frage war ja, ist es nicht auch ein Problem der Gewerkschaften, dass eben so viele Beschäftigte, auch ihre Mitglieder, auch ihre Mitglieder gerne lange arbeiten wollen? und äh, selber als Individuen irgendwie Probleme haben mit Arbeitszeitverkürzung. Das ist empirisch ein Problem. Das gibt es ganz viele. Aber man muss mal vielleicht ein bisschen genauer hingucken. Äh, wer ist das und warum? Und da kann man doch relativ klar Gruppen auch ausmachen, die freiwillig in Anführungszeichen erheblich länger arbeiten, als es vereinbart ist oder als sie müssten und wirklich massiven Widerstand gegen Arbeitszeitverkürzung als Forderung leisten. Das sind zum einen Leute, die in wirklichen Niedriglohnbranchen arbeiten, also wie zum Beispiel Wachdienste, aber auch viele Automobilzulieferbetriebe. Da ist das auch ein Riesenproblem die haben teilweise so niedrige Löhne, dass die nur mit einer gigantischen Zahl von Überstunden irgendwie überhaupt auf einen halbwegs äh, erträglichen Lohn kommen. Da ist natürlich genau die Frage, äh, also wie kriegen wir es hin, das Lohnniveau so anzuheben, wieder, dass die das nicht mehr nötig haben. Ähm, da schlägt es den Gewerkschaften sozusagen ihre ähm, also Burgfriedenspolitik in den letzten 30 Jahren ähm, neoliberaler Phase äh, fällt ihnen auf die Füße. Ne? Also sie haben die Politik, die Schröder und Fischer erklärtermaßen gefahren haben, nämlich den größten Niedriglohnsektor Europas in Deutschland einzuführen. Das haben sie geschafft. Wir haben den größten Niedriglohnsektor Europas. Das haben die Gewerkschaften nicht wirklich massiv bekämpft. Also sie haben das gewissermaßen geduldet. Ja? Und das ist jetzt ein Problem. Ja? Also wir haben einfach so viele Branchen, wo die Leute nur mit ganz, ganz vielen Überstunden überhaupt auf dem Halbwegs erträglichen Lohn kommen. Eine zweite große Gruppe sind hochqualifizierte Leute, also äh, insbesondere Entwickler, Entwickler. Äh, Ingenieure, IT-Leute, die oft in Projektform arbeiten. Diese Projekte werden in aller Regel völlig unrealistisch kalkuliert. Also die Zeitrahmen und die personelle Besetzung. Also die Zielvorgaben, Zeitvorgaben, Personalvorgaben sind unrealistisch was dazu führt, dass dann, um die Termine einzuhalten, äh, mit zu wenig Leuten einfach viel, viel mehr gearbeitet werden muss. Ähm, das ist eine Frage, die ähm, und dann steckt natürlich auch ein gewisser Stolz darin, einfach äh, sowas dann trotzdem zu schaffen. Ne? Also man ist auch stolz auf seine qualifizierte Arbeit. Aber das ist eine Frage, wo wirklich Betriebsräte eine ganz wichtige Aufgabe haben und es gibt da auch Möglichkeiten zu intervenieren. Also wir haben in Bremen durchaus Betriebe, wo Betriebsräte es geschafft haben, zusammen mit diesen Hochqualifizierten ähm, einfach äh, Mechanismen zu vereinbaren, zu entwickeln, dass die Ziel- und Zeitvorgaben bei der Einführung von einem Projekt, also wo das überhaupt äh, angefangen wird, gemeinsam beraten und eben realistisch definiert werden. Also Das ist aber eine ganz mühselige Arbeit, ne? aber das geht schon. Ähm, ansonsten haben wir ja äh, nach allen Befragungen immer einen erheblich großen Teil, also teilweise bis zur Hälfte der Vollzeitbeschäftigten, die wirklich gerne kürzer arbeiten wollen. Umgekehrt von den Teilzeitbeschäftigten ungefähr ein Drittel, die gerne mehr arbeiten wollen. Aber es ist nicht so, als würde die Masse Mensch jetzt nicht kürzer arbeiten wollen. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, dass in der jüngeren Generation, eine, wir wissen nicht, wie, wie die Mengenverhältnisse sind, aber ein erheblicher und wachsender Teil der jüngeren Generation einfach auch keine Lust mehr hat das ganze Leben für Arbeit zu äh, verschwenden, also da findet auch ein Wertewandel statt, also ich habe oft mit Personalern zu tun, die dann berichten, also das hätte es früher nie gegeben, dass jetzt beim Vorstellungsgespräch schon junge Leute fragen, und wie ist es bei Ihnen mit Arbeitszeitverkürzungsmöglichkeiten, mit Sebastian und so, also bevor sie eingestellt worden sind, ja, das hätte sich früher niemand getraut, gibt es aber jetzt. Also insofern haben wir da durchaus auch ein, wie soll man sagen, ein Stück Motor in dem Wertewandel, der auch in den normalen Menschen einfach stattfindet. Ach so, das, das war ja nur die eine Frage. Die andere Frage kam ja noch, wie geht das mit der Umschulung von Industrieberufen auf Careberufe Das ist sicherlich nicht einfach und das wird auch nicht von heute auf gleich, ist genau wie mit der äh, Produktkonversion, ist das also auch mit der, wie soll man sagen, äh, Arbeitskraftkonversion. Ja. Ähm, aber ich halte es für überhaupt nicht unmöglich, einen Autowerker zum Krankenpfleger umzuschulen. Das geht. Ähm, wir haben äh, zum Beispiel in Bremen äh, ein Projekt, äh, wo wir händeringend ErzieherInnen gesucht haben. Gab es noch nicht genug Qualifizierte. Und da wurden dann ähm, sogenannte Sozialassistentinnen ausgebildet mit einer Kurzausbildung. Und da waren dann auch durchaus Männer, auch aus handwerklichen Berufen mit dabei, und dann haben alle Pädagoginnen und Experten CETA und Mario geschrien und das ginge doch nicht und das könnten die nicht und so. In der Praxis hat sich aber herausgestellt, die waren zum Teil besser als die, die nur Pädagogik von Anfang an hatten. Also das ist nicht unmöglich. Eine Voraussetzung dafür, dass viele von denen das aber wollen, ist natürlich, dass die Arbeitsbedingungen in der Pflege, in den Gesundheitsberufen, dass die ähnlich gut bezahlt und abgesichert sind wie die jetzt in der Automobilindustrie oder in der Braunkohle. Also ein Arbeitsplatz bei RWE ist einfach dreimal so hoch bezahlt wie irgendwie der Arbeitsplatz von der Pflegerin, die da die Leute im Braunkohlerevier pflegt. Solange das so ist, wird da nichts passieren, das stimmt. Wir würden an der Stelle jetzt uns ganz herzlich bei allen, die im Facebook-Livestream dabei waren, uns bedanken und würden diese Diskussion jetzt an der Stelle beenden. Es gibt jetzt die Fortführung der Diskussion in der Zoom-Videokonferenz. Ich habe als Facebook-Kommentar äh, den Link noch mal reingeschrieben. Wer noch nicht in der Videokonferenz ist, kann sich da jetzt noch mal reinklicken. Wir machen dann in circa... Zwei Minuten in Zoom in der Videokonferenz dann weiter, weil der Facebook-Livestream zeitlich ein bisschen hinterherhinkt und damit alle rein können. Also bitte in zwei Minuten geht es dann weiter. Da könnt ihr dann selbst eure Fragen dann in der Zoom-Videokonferenz stellen. Und der Livestream, der wird jetzt ähm, beendet.